Ich bin dein Wengeru und heute üben wir gemeinsam den Backroll. Die Backroll ist eine Variation auf den Frontside R360, wobei das Board eine radikalere und vertikalere Rotation macht. Allgemein hilft es bei den Backroll gut angepowert zu sein und mit guten Geschwindigkeit anzufahren. Aus meiner Erfahrung ist es auch einfacher, den Absprung auf Halbwindkurs zu machen. Fahre relativ hoch auf deinen Foil an, sodass du dir Platz für den Absprung verschaffst. Beim Absprung ist es wichtig, dein ganzes Gewicht auf dein hinteres Bein zu bringen und deinen Wing anzupowern. Dein Frontschub soll dann beim Absprung in Richtung Himmel zeigen. Das machst du, indem du deinen vorderen Arm nach oben und lang über den Kopf streckst und dein hinteren zur Hüfte ziehst. Währenddessen sollst du darauf achten, um möglichst vertikal abzuspringen, sodass dein Bordspitze zum Himmel zeigt. Und dann geht es auch schon in die Höhe. Bist du am höchsten Punkt angekommen, leitest du die Rotation ein, indem du deine Hüfte eindrehst und dich klein machst. Ziehe den Frontschub zur Hüfte und mache den hinteren Arm lang. Während du die Rotation einleitest, solltest du deinen Blick dann über die Schulter werfen, sodass du deinen Landung kannst. Sobald deine Bordspitze wieder zum Wasser zeigt, dann ziehst du dein Wing mit der Hand durch den Wind, um deinen Unterkörper zu folgen. Indem du deinen hinteren Arm lang machst und zu Wasser drückst, sorgst du dafür, dass dein Wing sich nach der Rotation öffnen kann und nicht im Wasser gelangt. Bereite dich jetzt auf die Landung vor. Gehe dabei in die Knien, um die Landung aufzufangen. und jetzt dann wieder Druck in den Wing bringen, um wieder wegfahren zu können. Jetzt dann noch einmal das Ganze zusammengefasst. Fahre mit guter Geschwindigkeit auf Halbwinkkurs an und springe vertikal ab. Am höchsten Punkt die Rotation über die Hüfte einleiten. Frontschub zum Hüfte ziehen und Blick über die Schulter werfen. Wing durch den Wind ziehen und öffnen in die Knie gehen, um die Landung abzufangen. Mega gut, dann hoffe ich, dass du bald dein erster Backroll landest. Wir sehen uns dann auf dem Wasser. Bis dahin. Hallo.